Tagesordnungspunkt 20 äh, und zwar die Kostenübernahme für den Transport der Schüler während der Bauphase der GKB mit dem GUSTMobil, wobei sich die Eltern um den Transport im GUSTMobil äh, zusammensprechen und selbst organisieren müssen und die Mitteilung an das GUSTMobil für Fahrten im gelegten Zeitraum werden weil ich es jetzt bürokratisch nicht abschätzen kann, weil wir es nicht vorgeprüft haben, entweder im Vorfeld gleich direkt, wobei dazu ist ja, wenn wir die kinokarte beschlossen wäre, nicht damals grundlage gewesen, dass die Mobile-Karte grusten notwendig war, damit nachgewiesen werden kann, wo ist der da Das heißt, entweder müssten die jetzt auf die Schnelle eine äh, Karte lösen und Gibt's das dann mit gemein, ja, ne? ab. Äh, als Gemeinde hat ja, es personalisiert, als Gemeinde aber gar nicht, äh, die sind ja personalisiert. Der Schulkurs ist ja personalisiert. Schon, Schulbus ist sehr nicht personalisiert, oder? Wohl, wohl. der haben alle ja, eine der Karte, die, Karte äh, die das so benutzen. Was Im, kostet die Karte? Eine Karte kostet nichts. Wie lange ist der Verwaltungsaufwand dafür? Das ist, die stellen nicht wir auf, die stellen das Berufsprofil auf. Das heißt, ich würde den Beschluss so fassen, damit wir auf der sicheren Seite sind, mhm. äh, entweder die Eltern besorgt sich noch eine Gustkarte, wir informieren die Ist-Mobil GmbH, dass vom Zeitraum Sperre bis Ende Sperre diese Fahrten direkt an uns verrechnet werden. Oder wenn sich das für die Ämter nicht ausgeht oder sie diese Karte nicht mehr bekommen, dass sie mit den Rechnungen in dem Zeitraum, das sehen wir dann ja eh, ich ja im jeweiligen Gustmobil auch eine Rechnung, diese Rechnung am gemeinsam wieder rückverrechnen kann. Kennen wir nicht, vor, Sie die Gustkarte nicht rum. Ja, das du kannst auch ohne Gustkarte das bestellen, nur dann musst du da eben eine Rechnung geben lassen, dass das äh, damit abgeholt wird. Da steht die Strecke nicht drinnen, aber wir sehen ja durch den Abgleich mit dem Melderegister, der Bewohner aus, der, aus dem Bereich kommt. Und die dürfen jetzt nicht aufschauen, äh, welches Kind ist und dürfen so die anschreiben. Das heißt, wir könnten jetzt aufgrund der dringenden. Also Information schreiben, wie es gewesen ist. Können wir ja, im ein im Informationsschreiben ja. kann man in die Postkasten hineinstecken, wo drauf steht, dass genau dieser Beschluss umgesetzt ist in diesem, kleinen, in diesem kleinen, Gebiet. Also alle, also diese Straßen südlich des Bahndamms. Ja. Okay, südlich der Viserbahn, die Straßen ja. Ja. Weizenweg. Flurgasse, Getreide weg. Das tut nahe und hoch. Das war nicht. Die Wassergasse ist davor, die kann rausgehen. Das heißt, wir haben dann Kinder der Volksschule, das Kindergarten, Kindergarten, und NMS. Ja, oder Mittelschule. Die kommen ja auch nicht rüber zu den ja, nicht, ja. öffentlichen. NMS muss dann aber bitte, muss wirklich rechtzeitig jetzt von den Eltern gebucht werden, dass die rechtzeitig dann beim GKB-Bus sind. Die müssen dann trotzdem irgendwo umsteigen, wurden auf der B70 hinterher. Und die Volksschüler kennen ja bis zur Schule. Ja, die Volksschüler kennen bis zur Schule. Ja, die wenn das denn dann zum Bus der schon braucht, dann kann er nur, wenn Schlicht ja. gar nicht ja, das kann man nicht überprüfen. Wir können nur nachvollziehen, gewinnen die Rechnung oder die Abrechnung von Gust sämtliche Fahrten für den betroffenen Zeitraum, die von Weizenweg, Getreideweg, Flurgasse, in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 mit dem Busmobil gefördert von der Gemeinde mit, mit, zum nächsten öffentlichen Verkehrsmittel bzw. Schulbus bzw. Äh, Volksschule oder in, in, ja, aber schuld, ne? ja genau, jeder muss das im Gemeindeamt dann wieder sich holen. Ich, hole. ich habe nur, hab nur die Frage praktisch dazu. Wenn die Kinder, wenn ein Kindergartenkind in das Busmobil einsteigt, kriegt er eine Rechnung. Der muss es ja bezahlen auch. Wie müsst das mit kleinen Kindern? 4-5 Jahre oder mit, oder mit Schulkindern, erste Klasse, zweite Klasse, Aber ich glaube, glaub, ja, das sind die Kindergartenkinder eh nicht vornehmen, oder? Weil die müssen ja sowieso gevierte. Ja, es gibt glaube ich keinen Vierjährigen, der allein zum Kindergarten aufgegeben, oder? Es gibt Kindergartenkinder. Aber die Kindergartenkinder, die, Kinder, die jetzt schon mit dem Brustmobil fahren, die sind bisher auch entweder selber, die nicht gefahren sind, sondern früher vor. Und die anderen, die sind jetzt eh schon drinnen.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 großzügig geplant und eingebucht. aber müssen das tägliche Fahrt mit der Fahrt mit der Alle anderen gut. müssen sie jetzt eben schnell zusammenreden und müssen schauen, dass sie das Busmobil möglichst weil es wird ja auch günstiger, wenn du zu mehr fährst. Das heißt, es ist schon im Interesse, dass alle das Platten haben und die Nachbarn dort ist ja ein kleines Gebiet, kennen sich ja. Das heißt, die reden sich zusammen, weil da kommt einer mit dem Auto, holt fünf Leute ab und fährt dann vieri zum Beispiel und lasst dann den, der zur B 70 zum Fuß muss, weil er in die NMS auskirchen muss, muss, aussteigen, bei der heute steht, fährt die anderen weiter Volksschule, Kindergarten und wieder zurück. Beginn der Bauarbeiten ist 26. Oktober? Nein, äh, nein. Beginn der Bauarbeiten ist in der nächsten Woche. Was habe ich geschrieben? Äh, diese Woche. Ich also übernächste. Ist Über, KW 37 ist der, Bau, ist der Baubeginn, wobei da die Schwere <lacht> kann ich jetzt nicht dezidiert sagen. Das könnte aber ich kann morgen leider nicht dabei, am Donnerstag leider nicht dabei sein. weil dieser Besprechung, mit der GKP noch einmal genau thematisiert werden, die wird unten abgehalten. Dort könnte der Herr Pollansek euch diese Frage ganz genau beantworten. Wir Aber werden von der Seite, Seite. Nein, Dann ist KB 39 gewesen, wenn jetzt 37 ist. Äh, dann werden wir von Gemeinde das noch nachvollziehen, ab wann wirklich das Bußläufige überqueren nicht mehr möglich ist. Und von diesem Zeitpunkt an wird es. Und genau daraufhin werden wir das schreiben